Viele Menschen momentan fragen mich, ob ich äh, zum Beispiel zurückgehen kann nach Syrien, einfach wenn der Krieg zu Ende ist. Und dann sage ich immer, wenn ich diese Möglichkeit, meine Freiheit genauso zu haben, dort in Syrien oder egal wo, dann habe ich damit kein Problem, in Ort zu leben. Das heißt, Freiheit ist es jetzt irgendetwas, was ich nie ähm, ohne den leben kann und vor allem ist auch es gibt keine wort die die freiheit beschreiben kann und das ist die freiheit ist es dass ich einfach meine meinung ausdrucken kann ohne angst zu haben dass irgendjemand mich verhaften würde die freiheit ist mir sehr wichtig dass ich einfach meine gedanken ausdrucken äh, und ich weiß dass es, dass ich damit auch niemand verletze weil das ist einfach meine freiheit